Guten Morgen! Ja nun haben wir das erste Jahr vegan hinter uns und ich möchte neben einer kleinen Vernichtlosung auch Resümee ziehen was das Jahr vegan gebracht hat und auch etwas über meine Youtube Erfahrungen in diesem Jahr mit Euch zu teilen, das ja quasi ja, auch sehr eng mit den Erfahrungen der veganen Umstellung zusammengehangen hat. Also am 4.12.2014 wurde ich vegan und wer sich mein arrogantes erstes Video noch nicht angeschaut hatte, <lacht> da kann es oben in den Infokarten noch. Und das bleibt aber allein. Ich habe, und das ist der erste Punkt und auch das ähm, Gravierendste, das Gefühl, dass ich ein neues Leben lebe. Und ich betone das auch immer wieder. Ich hatte ein Leben, wo ich eigentlich im Endeffekt alles erreicht hatte vor ein paar Jahren. Ich hatte alles, was man sich als junger Mensch so vorgenommen hatte oder was ich mir vorgenommen hatte. Ich war reich, ich habe eine Familie gegründet, die ich war liebe, ich habe endlich abgenommen und ich war anerkannt. Das perfekte Leben. Mehr wollte ich nicht. Das waren meine Ziele als junger Mensch. So, das habe ich dann auch gelebt. Und äh, als ich dann äh, gemerkt habe, dass ich immer noch nicht zufrieden war, das hat jetzt noch nichts mit veganer Ernährung zu tun, als gemerkt noch nicht zufrieden war, habe ich angefangen nach neuen Ansätzen zu suchen und äh, dann herausgefunden, dass die Suche das Problem war. Ich wollte immer mehr und immer neue Ansätze und äh, dabei ging, oder geht es einfach nur darum, die Dinge von innen heraus wirken zu lassen, zu akzeptieren. Das hat dann angefangen dass ich äh, ja, vor, vor vielen Jahren dann den Irrsinn des Geldstrebens richtig gespürt habe von innen heraus, dann äh, diese elende Rechthaberei der Menschen und letztlich auch das, das Ego und das Pflegen des Egos, und die Zusammenhänge, das sind dann Dinge die man spürt dass sie falsch sind, aber diese dann aus dem Leben zu verbannen ist aufgrund der neurologischen Netze sehr sehr schwierig. Aber Stück für Stück foliere ich diesen diese unnatürlichen Verhaltensweisen. Das merke ich und auch die Gedanken daran. Und der Umstieg auf die vegane Ernährung, die hat geistig noch mal einen richtig gewaltigen Schub gegeben. Nicht, dass ich meine grundsätzliche Geistes Haltung irgendwie verändert habe. Nee, diese, diese Änderung, die geht nicht auf das Konto der veganen Ernährung, sondern die geht komplett auf das Erwachen und das Bewusstsein in den Jahren zuvor. Das Veganwerden hat mir einfach nochmal ein richtig großes Stück Kraft gegeben, diese Gedanken auch praktisch umzusetzen im Alltag. Kraft, ja. auch dadurch, dass ich das ganze Jahr am Ende gar nicht krank war, nicht einmal. Von einer Lebensmittelvergiftung mal abgesehen, die aber auch nur einen Tag gedauert hat, wo ich früher 3-4 Tage lang flach lag. Ich habe keine einzige tiefe Depression mehr gehabt. Man hat sich mal ein bisschen schlecht gefühlt, aber keine wirkliche Depression. Ein Jahr lang. Und das gab es vorher in meinem Leben noch nie. Auch körperlich scheint alles gut zu sein. Meine Blutwerte, die Auswertung findet ihr immer in meinen Videos von meinen Blutwerten, sind absolut top. Ich habe auch nochmal 10 Kilo abgenommen innerhalb der veganen Ernährung egal dann hat mir also geistig wie körperlich einfach noch mal richtig viel Kraft gegeben noch mehr hinter mir zu lassen noch weniger zu wollen und auch noch mehr zu akzeptieren und ja wie ihr seit gestern wisst auch äh, ja nun äh, die Kraft gefunden den Schritt zu wagen auch beruflich wieder komplett neu anzufangen obwohl ich eigentlich schon alles gehabt habe. Denn die neurologischen Netze die wir haben und die uns steuern sind immer eng mit unserem Alltag verbunden. Und da die Arbeit den größten Teil des Tages ist, ist es sehr wichtig das im Endeffekt auch zu beschneiden, dieses neurologische Netz. Und, ähm, ja, und wenn man davon redet, man hat schon alles gehabt dann äh, meint man ja immer sehr häufig Geld und Erfolg und ich fange jetzt nur an aber nicht, weil ich wieder nach Geld und Erfolg streben will, weil das habe ich hinter mir, sondern weil ich mich wirklich selber verwirklichen möchte und weil ich wirklich nach, wie ihr in dem gestrigen Video auch mitbekommen habe, ja wirklich nach meiner Ethik, nach meiner Moral handeln möchte und zwar zu 100%. Und deswegen ist das auch dieser berufliche Neustart, der Cut mit, dem, mit den alten neurologischen Netzen, dass dieser auch wirklich äh, ja, ein ganz, ganz großer Schritt ist, denke ich. Auch ausgelöst durch die Erfahrung, die ich mit dem Umstieg auf die vegane Ernährung gemacht habe, war auch so ein Cut mit der Ernährung glaube ich, dass das eine sehr sehr gute Entscheidung ist. Die sozialen Kontakte sind auch in dem Jahr explodiert, seit ich vegan bin. Angefangen mit einem Trip zur Revolution in Berlin, habe ich nun weit über 100 vegane persönlich kennengelernt und viele davon sind zu meinen Freunden geworden, teilweise zu meinen engen Freunden, mit denen man sich dann auch immer wieder trifft und austauscht. Ja. Auch online habe ich viele Freundschaften geschlossen und insbesondere mit YouTube natürlich, aber auch Facebook. Und durch den Austausch und die Kommunikation mit vielen Menschen habe ich auch erkannt, dass andere Menschen ebenso diesen Prozess des Bewusstseins und des Lebens, des wahren Lebens auch wirklich durchmachen. Und das hilft natürlich. Klar gibt es auch neutral oder negativ zu bewertende Dinge seit ich vegan geworden bin, aber diese Dinge sind natürlich nicht wirklich negativ, sondern mein Ego empfindet sie als negativ. Aber und solange ich mein Ego noch pflege und damit auch am Leben partizipiere solange muss ich diese dann aber auch erwähnen, um auch ein gerechtes Abbild meines denkenden Lebens abzulegen. Und wenn ich das nicht mehr hätte würde ich auch keine Youtube Videos mehr machen. Also von daher. Dazu zählt, dass ich nach wie vor keinen Ersatz für meinen Wunsch nach Fisch gefunden habe. Frischen Fisch. Das gibt es in der veganen Welt einfach nicht. Das muss man, so, ja, muss man einfach so akzeptieren. Auch, äh, dass ich meine Zahnentzündung, mein Bandscheibenvorfall oder mein zertrümmertes Knie nicht in Luft aufgelöst hat und verbessert hat, äh, ja, muss man einfach sagen. Die äh, positivste Erscheinung des Jahres äh, von der Ernährung war bisher, muss ich sagen, der Kombucha. Und die Fähigkeit, ein gesundes, schmackhaftes Getränk selber herzustellen. Vom, äh, das Video ich oben in die Infokarten mit reintun. Vom Essen her innerhalb der veganen Ernährung muss ich einfach sagen, äh, ja, die Rohkost ist äh, nach meiner Erfahrung die absolut beste Ernährungsform innerhalb der veganen Ernährung. Für mich, wohlgemerkt. Alle Nährstoffe, beste Sättigungsrückmeldung und ja, das vitalste Grundgefühl. Ähm, ja. Allerdings sind die neurologischen Netze des Geschmacks gekochter Nahrung einfach so stark bei mir, dass ich darauf eben auch nicht komplett verzichte bisher. Da ist auch das beste Gericht des Jahres meine Pizza Luigi, das Rezept findet ihr auf jeden Fall oben in den Infokarten, die beste Pizza, die perfekte Pizza, das Beste überhaupt im veganen Bereich. Geschmacklich äh ja, steht vegane Kochkost mit der Ausnahme von rohem Fisch, der Ernährung eigentlich in nichts nach und ich habe ihn wirklich in allen besten deutschen Restaurants äh, der letzten Jahre gegessen und so viele Hauben und Sterne verzehrt, dass ich äh, ziemlich sicher behaupten kann, dass ich das Beste vom Besten, was die Omnivore Ernährung zu bieten hat, gegessen habe. Das heißt vom Kobefilet über Beluga Kaviar bis hin zur Gänseleber und Elchkäse. Also ich habe wirklich die ganzen Dinge alles durch. Also vegane Ernährung ist für mich absolut Alternativlos geworden. Und der Verzicht auf Fisch, der muss einfach dann akzeptiert werden. Ja, und äh, mit der Umstellung äh, hat dann ja auch mein YouTube äh, Leben äh, quasi so richtig begonnen und mittlerweile sind wir hier äh, ja, knapp 2000 Menschen äh, die hier mit mir zusammen ihr Leben bewusst reflektieren, sich austauschen und ja, auch sich gegenseitig inspirieren. Es ist für mich unfassbar dass im Schnitt jeden Tag 5 neue Menschen dazukommen die sich uns anschließen. Weiterhin läuft jeden Tag im Durchschnitt zu jeder Sekunde des Tages zu jeder Sekunde auf fünf verschiedenen Rechnern ein Video von mir. Das, das, das muss man sich vorstellen. Ist Wahnsinn. Wir reden ja nicht von, von einem Segment wie Comedy, Beauty-Kanäle oder, oder Let's Play, äh, was, was die Menschen als, als leichte Kost natürlich gerne schauen. Und äh, ja, äh, auch ist das kein, kein militanter Vegan-Kanal, der durch einfache Botschaften und simples Anregen äh, niederster Instinkte quasi die Leute relativ einfach und schnell anspricht. Sondern hier muss man, um wirklich Freude zu haben, die, die rüber anstrengen, man muss zuhören können und vor allem bewusst reflektieren. Irgendeiner hatte vor ein paar Tagen mal geschrieben. Mensch Christian bist Du nicht enttäuscht dass Du so viel Arbeit reingesteckt hast und so wenig dabei rausgekommen ist? Und ja, dieser Kommentar zeigt halt den typischen Youtube Zuschauer und ich weiß nur nicht ob das jetzt ein Abonnent ist oder, oder nicht, aber dieser Mensch der wird auf meinem Kanal nicht so viel Freude haben können, wie auch sehr viele andere. Also einerseits natürlich die negative Betrachtung der Arbeit als solches, die aus ihrer selbst motiviert sein sollte und nicht vom Output, was ich auch immer wieder sage, man soll lieben das was man tut und deshalb das auch tun und deshalb tue ich das auch, als auch äh, das negative Betrachten äh, des Aktivierens von fünf Menschen täglich die vom Grund her bereit sind über ihr Leben nachzudenken und zu reflektieren. Denn ohne diese Bereitschaft dann schaut man meinen Kanal nicht. Beziehungsweise nutzt das erste Video, was einem eben nicht die Eier schaukelt oder wo man, wo man eine andere Meinung hat, um einfach zu de -abonnieren. und wieder zu den Kanälen zu gehen, die eine einfache Meinung haben und diese in 100 Videos hintereinander von sich geben. Und ja, dann ist man glücklich. Und dann hat man wieder angenehme Videos anzuschauen, bedient seine neurologischen Netze. Und da muss ich, mich, muss ich für mich nach dem ersten Jahr festhalten, dass ich wirklich beeindruckt bin und äh, hoffe, dass ich die, die Anzahl der Menschen wirklich halten kann. Das bedeutet, äh, dass ich, ja. Entweder noch mehr Menschen finden oder zumindest die Anzahl der Menschen, die, hier, die ich hier täglich anrege und die mich anregen, konstant halten kann. Also auch wenn dieser Mensch, äh, also den er denn auch wieder meinen Kanal findet, dann sicher auch in einem Jahr fragen wird, sag mal, du hast ja gar keine neuen Abonnenten bekommen. Warum machst du denn die Arbeit Warum? 2000 Menschen? Das ist doch gar nichts wert. Du musst erfolgreicher werden. Du musst doch besser werden als die anderen Lecker an Kanälen. Das ist auch immer ganz wichtig. Vergleiche mit anderen Kanälen. Das lohnt sich doch sonst nicht. Ne? Also ja. Diese Art der Kommentare, das wird es natürlich auch im nächsten veganen YouTube-Jahr äh, noch weitergeben. Und ich hoffe, ich werde da auch weiterhin geduldig antworten. Denn äh, ja, jeder ist an einer anderen Stelle. Und dass er überhaupt. Warum auch immer ein Video von mir geschaut hat, obwohl er offensichtlich so relativ festgefahren in seinem Denken ist, das alleine schon wieder ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, Videos zu machen. Vielleicht reflektiert er dann beim nächsten Mal darüber. Und ich habe ihn ja auch geantwortet, Vielleicht reflektiert er darüber, wie der Mensch aktiviert. Hier geht es darum Menschen anzuregen und die Welt besser zu machen und äh, das ist nicht als Plattitüde als, als gern gehörtes Statement gemeint, sondern echt, die Welt wird besser wenn die Menschen besser werden. Nicht wenn ein politisches System geändert wird oder, oder Rechtsgrundlagen sich ändern, die Wirtschaft sich ändert. Das ist alles unwichtig. So viele reiben sich unter dem Deckwandel eines Bewusstseins daran auf diese Symptome zu ändern. Aber alles was geändert werden muss, das ist der Mensch. Und dann folgt alles andere, Politik, Wirtschaft, bla blablabla bla, folgt alles von selber und DAS ist meine Arbeit und DAS ist auch der Output, Arbeit gleich Output, nicht das Geld oder der Ruhm durch. 10.000 Abonnenten. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie sich das hier alles entwickelt hat. Was äh, ja, nun auch dazugekommen ist, seit zwei Wochen, ist der, der Live-Talk am Donnerstagabend. Hier möchte ich eben auch, äh, ja, mal euch die Themen bestimmen lassen und äh, dieses Gefühl für eine Gemeinschaft, die hier auf diesem Kanal an sich und ihrem Leben arbeitet, verstärken. Wo es mal nicht darum geht, ähm, dass, ja, um mich sondern um Themen, die euch bewegen, die euch gerade Kopf gehen. Und, und ich spiele das weiterhin auch so lange an, solange Menschen mit mir über etwas reden möchten. Manchmal ist auch nur ja, das Reden das Richtige und ja, nicht das Thema an sich. Aber einfach auch wirklich die Möglichkeit geben, direkter zu kommunizieren als über die Kommentarfunktion. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste oder die, die entscheidendste Neuerung in meinem äh, YouTube-Neuen YouTube-Jahr. Bisher waren bei jedem Livetalk ca. 300 Menschen dabei, davon 20, 30 immer zeitgleich online. Ähm, ja, wenn ihr anrufen wollt, dann schaut euch das Tutorial oben an, was ich in den Infokarten verlinkt habe. Ähm, es äh, ja, gibt eigentlich nichts, über das wir nicht reden. Also vom, vom Weltfrieden über Bewusstseinsschulung bis hin äh, zu Perversen Fantasien ist eigentlich alles erlaubt und ihr könnt auch natürlich total anonym anrufen. Ja und weil das ja auch wieder ein kleines Jubiläum ist, möchte ich auch wieder Sachen, die ich nicht zwangsweise brauche, wieder verteilen. Wie ihr ja wisst, darf man offiziell nicht mehr in Deutschland verlosen, Glücksspiel und so weiter. wegen irgendwelchen Regelungen, wie dem auch sei. Daher mache ich es, wie ich es vorhin auch gemacht habe, weil es auch ja, denke ich, relativ fair ist. Ähm, ich das einfach. Die, äh, ich nehme das zurück mit dem Fairsein. ist hat jeder eine andere Bedeutung. Die drei aktivsten Zuschauer, das bedeutet diejenigen, die sich am intensivsten mit meinen Videos beschäftigen, die sich also die Videos am längsten anschauen, YouTube äh, tut das ja aufnehmen, äh, am meisten kommentieren und die meisten Daumen geben, können sich aus folgenden vier Dingen 1 raussuchen. Das ist einmal das Buch Grünes Smoothies, das ist einmal 400 g bio kurkuma getrocknet allerdings. Der ominöse Bericht zur Lebensmittelsicherheit, wo ich meine ganzen Videos äh, da gemacht habe. Und das Buch Psychologie der Massen, was mir auch nur geschenkt wurde. Also aus diesen vier Dingen können sich die drei Leute etwas raussuchen. Wenn das doppelt gewünscht wird von den drei Leuten, dann bekommt der oder diejenige das, der halt der größere Fan, wie YouTube die Interaktionsstatistiken bezeichnet. Also das, wo gemessen wird, wie lange schauen die, die Videos. Und diejenigen, die bereits äh, ja, dieses Jahr schon einmal ein Geschenk erhalten haben im Rahmen einer Verlosung, bitte ich einfach zu verzichten, dass sozusagen dann immer nachgerutscht wird. Ja, ab dem nächsten Jahr geht es allerdings, würde ich sagen wieder einfach von vorne los und da kann dann auch wieder jeder sozusagen gewinnen. Also hier sind die aktivsten Zuschauer. 67 7 Amy hat zwar beim vorigen Mal schon auswählen können, aber verzichtet. Also liebe Amy, wenn dir eines der vier Dinge zusagt, sag Bescheid, dann bekommst du das. Ansonsten gehts halt wieder weiter. Die nächste wäre vegan ist auch eine Lösung. Und der dritte ist der Joachim von Difference is a Virtue. Wenn einer nichts von diesen vier Sachen will, dann würde dann Corinne, jetzt, oder Corinne Entschuldigung, nachkommen und dann halt eben immer weiter. Das ich dann halt sehen. Des Weiteren kann ich zwar auch nichts verlosen, aber ich kann eine Challenge machen und zwar wer den gehaltvollsten Beitrag äh, schreibt, den bestimme ich und verlose ich etwa äh, nicht. Sozusagen. Also das Buch was ich nicht verlose ist das Buch Paleo Vegan, Wer ja, sich also dafür interessiert muss kurz sagen, dass er an, der Volo, äh, an, der, äh, an dem Wettkampf teilnehmen möchte und mir dann schreiben, welche seine drei Lieblingsvideos von mir sind und warum. So, dann hoffe ich, dass ich wieder, ja ein Großteil von Euch heute Abend um 21 Uhr zum Live Talk sehe, dann erstmal ja, haben äh, ja, tendenziell sehr viele gesagt dass es zu spät war wo es um 10 war, das vorige Mal kamen einige, zum, äh, kamen einige danach und gesagt oh, um 8 Uhr ist total früh, also probier, probieren wir es diesmal einfach um 9 also heute 21 Uhr wieder der Live Talk. Und nochmal wer das Paleo vegan will, das wird offiziell für nicht los, sondern per Wettkampf den ich Euch äh, gesagt habe äh, unter das Volk gebracht und äh, die Sachen, von den anderen vier Sachen können sozusagen die drei aktivsten Zuschauer quasi, und die dieses Jahr noch nichts gewonnen haben quasi auswählen. Sagt mir Bescheid, gebt eure Kommentare sehr viel gewesen heute und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend und bin gespannt auf eure Themen. Bis dann, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.